Hey Julian, alles Gute zum 20. Das ist ein kleiner Track für dich um, zum Geburtstag. Ich hoffe du appreciatest ihn und hast eine Menge Spaß hiermit. Ich steckt echt viel Mühe drin. Viel Spaß, peace out, dein Kevin. Yeah. Thank you. Du hast deine Community belogen Du dachtest du wärst oben Aber hier liegst du auf dem Boden Und bist von mir erzogen Fox Julian Ich hab so lange darauf gewartet Dass jemand kommt Und dir mal fett in den nahtritt. Aber das Warten hat jetzt ein Ende Ich joine dem Game Schieße dir in den Kopf Und das mit 100 Aim Es war einfach mal an der Zeit Dir das Fisch zu lernen Und bevor du fragst warum Tu ich's dir mal erklären Bei dir scheißt schon lange Auf die gute Qualität Dein Content ist der Inbegriff Von Quantität Die Kinder der Fox Du tust du doch nur belügen Du warst von Anfang an fokussiert, sie zu betrügen Verstehst du jetzt, warum ich diese Lines hier schreibe? Das Ziel ist mehr als ein irrelevanter Streit Aber Junge, was willst du machen? Bist du irrelevant? Ich mach nicht mehr Klicks auf deinen Nacken Du bist ein Möchtegern-Talent wie Sinan Kurt Und jetzt fick ich dich wie Hertha, damals Frankfurt Zeig doch deinen Fans mal endlich, wer du bist Denn eigentlich braucht man dazu keine Maske vom Gesicht Von Tag zu Tag machst du mich immer aggressiver Weil du diesen ganzen Mist einfach nicht verdient hast Sieh sein und komm auf diese Fakten klar Und begehe einfach nicht noch eine Canary Restart. Werde ich noch ein paar Sachen los? Du machst YouTube nur für einen Batzen Moos. Das ist auch der Grund, warum du durchgehend sagst und jeden an der großen Tuber an den Hoden packst. Ach. Auf deinem Weg ist dir doch jeder Scheiß egal. Solange das Geld passt, ist alles ideal. Und das ist bei dir einfach ein großes Problem. Denn diese Plattform tut nicht wegen Geldmacherei bestehen. Aber mal ehrlich. Wem erzähl ich das? Jemanden, der nach einer Grabrede einfach gar nichts macht? Huh? Jemand, der nach einem verlorenen Battle alles in die Länge zieht und damit das Liebeslied in Unbedeutung schiebt? No. Nein, das sehe ich einfach nicht ein, dass so jemand wie du gechillt auf dieser Plattform bleibt. Deswegen kannst du auch unendlich viele Restarts machen, denn verdecken tust du niemals diese Tatsachen. Du bist ein Möchtegern-Talent wie Sinan Kurt und jetzt fick ich dich wie Hertha, damals Frankfurt.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 Du bist ein Möchtegern-Talent, wie Sinan Kurt Und jetzt fick ich dich wie Hertha, damals Frankfurt Zeig doch deinen Pets mal endlich, wer du bist Denn eigentlich braucht man dazu keine Maske vorm Gesicht Von Tag zu Tag machst du mich immer aggressiver Weil du diesen ganzen Mist einfach nicht verdient hast Sie sein und komm auf diese Fakten klar Und begehe einfach nicht noch einen Kanal Restart